Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi und heute mit dem Ford Fulkerson Algorithmus. Der Algorithmus beruht darauf, einen Weg von der Quelle zur Senke zu finden, entlang dessen der Fluss weiter vergrößert werden kann, ohne die Kapazitätsbeschränkung der einzelnen Kanten in einem Weg zu verletzen. Ein solcher Weg wird auch als augmentierter oder augmentierender Fahrt bezeichnet und durch wieder können die Flüsse entlang mehrerer solcher Wege zu einem noch größeren Gesamtfluss zusammengefasst werden und wird stets der kürzeste Weg gewählt, ergibt sich dann der Edmonds carb algorithmus eine Weiterentwicklung oder Abwandlung vom eigentlichen fortfolgesten Algorithmus. Ja, schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an, wie das läuft mit den sogenannten äh, Rückkanten, also mit, den, mit dem Rückfluss, was man abziehen muss, um dann zu schauen, okay, wie viel Kapazität kann man noch durchschicken, wenn man eine Abzweigung vorher ja, abbiegt, äh, kann man ja mal an gewissen Stellen, wo eine hohe Durchflussrate ist, noch diese hohe äh, Durchflussrate nutzen und die, was auch immer man da jetzt gerade modelliert, dass was durchfließt, über andere Wege ähm, noch zum Ziel bringen, zur Senke. Also, wir haben hier einen Graphen gegeben, mit ja, einigen Zuständen und natürlich gewichtet das Ganze und jetzt suchen wir uns einfach einen beliebigen ersten Weg heraus von der Quelle zur Senke. Quelle bezeichnet mit Q, Senke bezeichnet mit S und wir gehen beim ersten Weg über die Knoten 1, 4, 6, 8, ähm, zur senke, das ist sozusagen der Pfad ganz oben und wir schauen uns zunächst an, was ist denn der minimale Fluss, den man da hat und das ist 16, das heißt, wenn wir durch den Weg durchgehen, dann können wir maximal 16 hindurchschicken, weil die untere Kapazitätsschranke liegt bei 16 und äh, das heißt, schicken wir jetzt 16, was auch immer, da durch von der Durchflussrate und ziehen jetzt diese 16 wieder ab, damit wir schauen können, wenn wir jetzt eine Abzweigung nehmen, was hat, hätten wir wir jetzt noch für kapazitäten über nachdem wir die 16 abgezogen haben und nach diesem prinzip geht man immer vor das heißt letztendlich hat man jedes mal eine kante die entfernt werden kann weil dort dann die restkapazität null ist und diese rückkanten die zieht man halt ab und dann kann man theoretisch jedes mal neuen Graphen zeichnen und in diesem fall siehst du nachdem wir überall die 16 abgezogen haben haben wir unsere Ergebnis und können das ganze neu einzeichnen das heißt wir haben eine kante jetzt weniger und die restkapazitäten stehen dort. Jetzt suchen wir uns die zweite Kantenfolge raus. In dem Fall sagen wir, wir gehen von der Quelle über den Knoten 3, über den Knoten 5, über den Knoten 7, über den Knoten 10 und 9 zu 5, also zu S zu, zu Senke. Letztendlich unten da dieser Pfad und auch dort ziehen wir wieder die minimale Durchflussrate innerhalb dieses Pfades ab, welcher 13 beträgt. Ziehen wir überall 13 ab und zeichnen das Ganze wieder neu ein. Ja, bei unserer nächsten Kantenfolge von der Quelle zur Senke gehen wir über die Knoten 2, 4, 5. 6 und 10, also haben großen Teil von diesen mittleren Kantenverbindungen drin oder Teilpfade, ähm, die wir noch nicht abgegangen sind, die also noch nicht grün gekennzeichnet sind, die wir noch nicht durch die Rückkanten äh, von ihren ja, bereits genutzten Kapazitäten reduziert haben und dort ist die maximale Kapazität 9, das heißt wir ziehen überall äh, die minimale Kapazität zurück, die ist 9, deshalb ziehen wir überall die 9 ab und bekommen dann wieder einen neuen Graphen wenn wir diese neuen Kapazitäten letztendlich eins bei. unserer nächsten Kantenfolge gehen wir von der Quelle über die Knoten 2, 3, 5, 6 und 10 zu Senke. Und dabei beträgt die minimale Durchflusskapazität beim Pfad an der engsten Stelle 3. Das heißt, wir ziehen überall 3 ab und erhalten dann hier blau eingezeichnet die sozusagen neuen Graphen mit den angepassten Kapazitäten. Jetzt können wir schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt noch von der Quelle zu Senke zu kommen? Und dort gibt es nur noch eine Verbindung zwischen 5 und der 7, welche ermöglicht, dass man von der Quelle zu Senke kommt über verschiedene Wegverbindungen. Ja, also hier hat man einen Schnitt mit der Durchflusskapazität 2. wir sehen, dass wir danach durchaus wieder Kantenverbindungen mit Kapazitäten größer 2 haben und auch davor schon. Aber hier haben wir diesen, diesen Flaschenhals sozusagen. Diese Durchflusskapazitätsbeschränkung, die untere Schranke und können dann sagen, okay, tendenziell wäre natürlich mehr möglich, aber hier haben wir eine engste Stelle, das heißt, 2 ist maximal. Danach haben wir gar keine Verbindung mehr zwischen Quelle und Senke und deshalb stoppt hier der Ford-Fulkerson-Algorithmus, iteriert nicht weiter und man kann dann direkt sagen übernehmen, dass hier in der fünften Iteration die, ja, die Durchflussrate, die Gesamtmaximaldurchflussrate durchflussrate nochmal um den Betrag 2 addiert wird. Ja, also wir haben ja jedes Mal bestimmt, was jetzt die maximale Pluskapazität war, die möglich ist, ausgerichtet halt an jeweils dem Flaschenhals pro Wegverbindung, die man hatte. Ist jetzt natürlich alles hier nicht fach fachmännisch ausgedrückt, ja, also da sollte man sich vielleicht vorher das nochmal anschauen, wenn der Lehrer fordert oder der Dozent fordert, dass man das vernünftig erklären soll, aber ich denke mal, dass wir jedem ersichtlich, wie das ganze Konzept hier funktioniert in der Darstellung und wie gesagt, wenn wir das Ganze jetzt addieren, also die 16, die 13, die 9, die 3 und dann die 2 kommen wir halt zu der maximalen Durchflusskapazität, die es hier zwischen Quelle und Senke gibt. Und äh, die beträgt 41. Ja, soweit, so gut. Das war der Erfolg Vollkosten. Algorithmus, denke ich, keine zu schwierige Angelegenheit. Muss man nur mal wirklich darauf achten, dass man vernünftig subtrahiert, dass man dann nicht irgendwo einen Flüchtigkeitsfehler reinpackt. Und in dem Sinne, ja, viel Glück bei was auch immer, warum auch immer du dir das Video hier angeschaut hast. In dem Sinne, wenn du den Kanal zum ersten Mal gesehen hast, neu hier bist, würde ich mich freuen über ein Abo. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.